Sind oh, Ben, Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wegs mit dem Radweg. Und Nico macht es das, das gleiche wie ich, nur zeitversetzt. Fragt mich nicht warum. Mir ist langweilig. Nicht. Bei uns geht es jetzt ganz unspektakulär erstmal die Teerstraße rauf. Aber lasst euch nicht verschrecken, das wird noch richtig gut. Die meisten Touren fangen ja erstmal unspektakulär an. Das wird auf jeden Fall super witzig, da bin ich mir schon ganz sicher. Wetter ist so lala. Aber trotzdem mit Aussicht, das ist gut, weil wir kommen auch zu einem Gipfelkreuz rauf. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter oben, haben dementsprechend noch besseren Ausblick. Und juhu, Nico war jetzt sechs Wochen nicht mehr Radfahren. Außer Stadtrad. <lacht> Bei mir schaut es ein bisschen anders aus. Aber für mich sind sechs Wochen nicht Radfahren noch echt schlimm. Danach fühle ich mich immer komplett fremd auf dem Trail. Und deswegen versuche ich das zu vermeiden. Ich war doch immer... Ja, ich glaube, mein längster Auszeit war vielleicht zwei ja, Wochen. Macht euch nichts einreden. Es ist immer noch Winter und ich bin auch Wintersportler. Ich auch, ich auch. Ja, ja, Aber okay, ich auch. versuche eben, beides Aha. zu machen. Ja. <lacht> ja. Schaut ihr unsere Wintervideos auch? Wenn ja, wer von uns ist der größere Wintersportler? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde ich neugierig. Ich war gerade beim Instagram-Story machen. Also, falls ihr uns da noch nicht folgt, schaut mal vorbei. Oh, oh. Schnee. Schnee. Wieder ein Stückchen weiter oben. Um. Wir schauen auf die gleichen Berge, aber es verändert sich halt immer vom Winkel her und schaut deswegen immer unterschiedlich aus. Wie vom Winkel? Na, vom Blickwinkel. Ach so. Und jetzt sind wir auch schon auf der einspurigen Straße. Also aus dem Blickwinkel siehst du noch besser aus, Ja. Aha. <lacht> das, weil ich so hübsch bin. Aber tatsächlich, ich liebe Jan Pink über alles. Fällt euch auf, dass mir der Helm fast besser steht? Oh, ich bin traurig, <lacht> aber gleichzeitig, naja. Hauptsache es sieht ganz brauchbar aus. Nach vier Kilometer dann geht es in den Trail. Naja, in den Downhill zumindest. Trail oder Downhill? Downhill. Ah, dann geht es erstmal über Schnee, Freeride und dann später noch in den Trail. Und hier wird schon wieder fleißig Wheelie gefahren. Ich kann es immer oh, noch nicht. Lieben. Ja, üben. Okay. Ja. Ah. Wir haben den Schnee erreicht. Jetzt sind wir auf kompletter Schneefahrbahn. Das filmt er ist da hinten etwa auch. Dann machen wir hier wieder aus. Ja, und da hat er auch tatsächlich gefilmt. Wie auf rohen Eiern. Oh. Oh, oh. Tja, ich kann es irgendwie besser auf mir vor. Aber da ist auch wieder reines Glück, muss man zugeben. Aber ja, bei mir läuft super. <lacht> Schaut mal, wer da kommt. Wir wollen einen Wheelie sehen, wir wollen einen Wheelie sehen. Hä? Jetzt kann ich gar keinen mehr. Das kann sie, wenn sie will. Voll cool, im Hintergrund sieht man jetzt schon den Schlepplift vom Skigebiet. Ja, er zeigt uns jetzt den geforderten Wheelie. Schaut mal vor uns die Schneewächter an. Und dann ist man mit dem Radl unterwegs, das ist immer witzig, Irgendwie unpassend und irgendwie geil. Oh! Ach ja. Nicht hochgekommen. <lacht> oh wunder. Wuhu. Wir sind oben. Aber noch nicht ganz, ganz, ganz. Cool, jo. <lacht> Willi auf der Schneepust. <lacht> Nico hatte auf gutes Wetter gehofft. Hat nämlich der Wetterbericht angesagt gehabt. Aber jetzt wird es zum Gläser tauschen. Es ist doch düsterer als gedacht. Und ja, jetzt wird umgestellt von schönem Wetter auf. Schlechtwetter. Nein, da sind wir im Schirm noch mal halb wie So war es gemeint, gell? Ach so. Ja dann. <lacht> klick klick klick klick. So. Läuft. läuft. Und besser? Ja, besser. Uh, wir sind oben. Und das Kreuz sieht mega cool aus, finde ich. Jetzt haben wir auch schon ein paar Fotos gemacht. Das ist mega gut. Da kann der Nico sein Handy mit der Fitlock-Hülle einfach aus Stativ. Also das ist echt praktisch Und ja, das ist unsere Aussicht. Die ist wirklich wunderschön, wie ich finde. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil wir haben es heute recht gemütlich angehen lassen. Und dementsprechend ist es schon sehr spät. <laughs> yeah. Oh, <laughs> fuck. Ja, aber der Lenker macht was er will! Wie angekündigt ging es nach dem Frührei dann auch noch auf den richtigen Trail. Und für mich war das eine gute Kombi. Ich tue mir nämlich auf Schnee wirklich härter als normalerweise auf den Wegen, weil das Fahrrad halt ein bisschen unkontrollierbarer ist und das mag ich nicht. Ich habe gerne mal alles im Griff. So we're going that Wie trocken das zum Teil da doch schon wieder ist. Wie trocken das zum Teil geworden ist. Das war's für heute. Jetzt heißt es äh, nämlich schnell ranhalten. Das Essen wird kalt. Was gibt's eigentlich? Veganen Schweinebraten. Mhm, mit Gehirn. Das ist deine Also ich habe äh, Knödel und Fleisch gemacht und Soße. Und das gehört, hab ich das gehört nicht zu mir, das hier, das komische hier. Das ich habe die Knödel gemacht. Welche Knödel hast du gemacht? Die hab ich gemacht. Nein, die hab ich gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr äh, den Schweinebraten am liebsten macht. Also ich mag es immer ohne Gehirn. Schaut mal, ein bisschen Gehirn kann nicht schaden. Der Petra Gehirn, ein, ein, ein. einen guten.